Hey, hier ist Oliver von Lieblinge. Heute geht es darum, wie du unser Messkit anwendest. Das haben wir ganz neu entwickelt. Das ist unser Messkit. Wenn du das ausgedruckt hast, darauf achten, wenn du es downgeloadet hast, bei 100% auf dem Drucker drucken, damit die Skalierung stimmt, damit das maßstabsgetreu ist. Dann kannst du das nehmen und folgendermaßen anwenden: Du legst das Blatt auf den Boden, faltest vorher diese Kante. Dann legst du diese Kante gegen eine Wand damit es fest ansteht. Dann kommt der Fuß hier drauf, die Ferse muss hier anstehen und die Ferse stehen fest an der Wand. Weil die Ferse ist die größte Messfehlerquelle, wo, weil die so rund ist, kann man das schlecht immer determinieren, wo ist jetzt Anfang, wo ist das Ende. Das heißt, wenn du es fest gegen die Wand stellst, ist das der beste, fixe Punkt. Dann steht der Fuß hier drauf. Wenn der Fuß hier vorne in diesem Toleranzbereich entweder hier zu Ende ist oder maximal hier, ist es die richtige Größe, das heißt die Nummer 24. Das ist ein mess ein für Läufer. Genau, wenn der Fuß ist das, perfekt. das ist der Abroll- und der Wachstumsplatz, den du brauchst. Sollte der Fuß hierüber hinausgehen oder viel kleiner sein, müsstest du eine Größe kleiner oder eine Größe größer bringen. Wenn der Fuß hier drauf steht und du die Länge ermittelt hast, du merkst dass die bisschen Länge, dann kannst du hier das Maßband, das hier dran ist, das habe ich jetzt schon abgeschnitten, das sieht so aus, das ist ein Maßband. Das ist jetzt genau ein zentimetergetreues Maßband, die Größe 24. 24. 45, das heißt, das passt schon. Und wenn du dieses Maßband an dieser Stelle anlegst, das steht hier drauf, Ballenumfang für Himmelsen, legst du es hier drauf, wickelst es um, und wo die Null vom anderen Ende ansieht, kannst du genau sehen, ist es für diese Schuhgröße die normale Weite, die schmale Weite oder die weite. Kannst du kannst den online extra auswählen, dann kriegen wir den Maß und passen Genau, soweit erstmal als kleine äh, Information zu unserem neuen Messkit. Wenn du Fragen dazu hast, wie immer sehr gerne an service.lieblinge.com. Ansonsten, wir würden unsere Rückmeldung auch freuen wie dieses neu entwickelte Messkit ist, ob das funktioniert, ob ihr Rückfragen habt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, absolut, nehmen wir gerne an und verbessern uns. Ansonsten viel Spaß beim Vermessen und wir wünschen euch viel Spaß beim Auswählen der richtigen Lieblingsschuhe.